Willkommen zur Präsentation des Prototypen der mobilen Applikation VirtualBoard der Anwendung zur Tastenemulation auf entfernten Computern. Die Verbindung zu einem Rechner erfordert die Anwendung der VirtualBoard Server-Applikation, welche sich ebenfalls um die Tastenemulation kümmert. Die mobile Anwendung besteht aus der Verbindungs- und der Keyboard-Ansicht. Die hier sichtbare Verbindungsansicht dient zur Eingabe der IP-Adresse des entfernten Rechners und des Passworts für die VirtualBot server applikation Um die Verbindung zum gewünschten Rechner aufzubauen, reicht ein Klick auf den Connect-Button. Bei erfolgreicher Anmeldung wird die Keyword-Ansicht geladen und in diesem Fall mit einem Profil für die Softwareanwendung Photoshop konfiguriert. Jede Taste des virtuellen Keyboards ist mit einem Icon hinterlegt, um ihre Bedeutung hervorzuheben. Durch Drücken einer Taste wird der Server-Applikation der Befehl erteilt, die Tastenfolge zu emulieren, die mit der jeweiligen Taste verknüpft ist. Die folgende Szene zeigt die Emulation spezifischer Photoshop-Funktionen wie das Erstellen oder Löschen von Ebenen durch Zuhilfenahme des virtuellen Keyboards. Viele der emulierten Funktionen sind oft nur durch komplizierte Tastenkombinationen erreichbar. Wie Sie sehen können, erleichtert VirtualBot die Bedienung nicht nur hinsichtlich des schnellen Zugriffs auf Funktionen, sondern auch dadurch, dass der Benutzer sich keine Tastenkombinationen merken muss.